Hallo und herzlich Willkommen in Vesarius Gamer Stube, heute wieder mit einem Video zur Astra Militarum Challenge. Ähm, die Einjahres Challenge ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten, ich habe ein paar neue Modelle bemalt und auch, ihr seht es hier, einen Lehman Russ und um den soll es heute gehen. Wie bemalt man einen Lehman Russ? Wie kann man das relativ gut machen? Wie sieht das Ganze schick aus? Worauf muss man achten? Was für Details gibt es? Was für coole Sachen kann man mit diesem Modell machen? Und dieses Modell ist wirklich außergewöhnlich. Es gibt natürlich noch eine andere Art von Lehman Russ, Wetted äh, Hanks. Dort könnt ihr quasi dann eine Plasma-Variante bauen. Nichtsdestotrotz, heute geht es um das gute Stück hier. Das äh, ist die Verpackung. So sieht es aus ähm, von Games Workshop. Jetzt wird es einmal ein bisschen dunkel. Ähm, jetzt zeige ich euch mal zwei Modelle. Das ist Modell Nummer 1. Und Modell Nummer 2 kommt hier auch gleich reingeflogen. Und zwar, ihr seht diese beiden Tanks, das, die habe ich bemalt. Soweit, so gut. Und... Das dauert gar nicht so lange. Zum einen und zum anderen ist das eine coole Geschichte, denn ihr könnt auch mit wenig Aufwand könnt ihr coole Details reinbringen, wie jetzt hier zum Beispiel ähm, diese Fahne. Ja, die habe ich ähm, mir besorgt ihr über gehabt, wie auch immer, ihr, vielleicht kennt ihr jemanden, der eine über hat, besorgt euch eine, da könnt ihr auf jeden Fall ein cooles Detail mit reinbringen, ähm, das sieht schick aus und wertet euren Panzer auch mit wenig Mitteln ähm, gigantisch auf, das ist Bob, ähm, Bob steht einfach auf Nahkampf, aber er wurde halt zum Panzerfahren verdonnert, deswegen ähm, müsst, muss er zwei Kettenschwerter haben, ganz klar, kennt ja jeder, ne? wenn man mit dem Panzer unterwegs ist und das zweite Kettenschwert vergessen hat, dann darf man noch ein paar Wasserkanister schleppen. Nein, nichtsdestotrotz, ähm, Bob ist, findet das voll knorke, mit seinem Panzer durch die Gegend zu fahren und ähm, da gibt es auch wirklich ein paar coole, ja. coole Sachen, die man daraus halt basteln kann. Ne? Wenn man jetzt hier so zwei ähm, Tank-Commander nimmt und da zwei Kettenschwerter macht, das ist auf jeden Fall immer mal ein Blick wert. Und ähm, um mal ein bisschen vorwegzugreifen, ihr könnt natürlich auch mit äh, den Decals, könnt ihr hier auch solche lustigen Sachen machen. Ich liebe Cardia. Cardia ist einfach Knorke und ähm, Cardia Stance. So, wie bemalt man jetzt so einen einen Limenors? Das ist relativ einfach. Ihr fangt ähm, mit der Basis an. Dann nehmen wir das einmal ab, damit ihr das ganze Modell auch sehen könnt. Ähm, ich habe hier mehrere Farben an der Seite. Das könnt ihr hier vorne ähm, sehen. Ich, hier Jetzt müsst ihr da mal so auf die... Äh, linke Seite gucken, da sind diese ganzen Farben, die ich benutzt habe. Ich grundiere das Ganze mit hier Zandridas, das ist eine, ähm, Das ist kennt ihr auch schon vielleicht aus dem anderen Video mit den Infanteristen, Standard-Basis-Grundfarbe ähm, für mein äh, Farbschema vom Astra Militarum. Ähm, ja. Wenn ihr das gemacht habt, dann ähm, sieht der Panzer so aus greife ich mal woanders hin, so zack, dann hat das Ganze ähm, noch, sieht halt relativ ähm, grundiert aus. Noch nicht spektakulär und nix, äh, man muss natürlich auch ein bisschen uh, ein paar Stellen ausbessern. Deswegen besorgt euch auf jeden Fall hier so einen ähm, neuen Pot für kleine Ausbesserungsarbeiten. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, ähm, das Ganze schön lange getrocknen lassen, trocknen lassen, das ist ganz wichtig. Da fangt ihr an mit dem Tarnmuster und dazu nehmt ihr das gute alte Castellan Green. Denn mit diesem, mit diesem Castellan Green, nehmt ihr euch einen etwas äh, breiteren Pinsel, dickeren Pinsel. Ähm, das ist so Diese Stärke hier ist eigentlich ganz gut ausreichend, seht ihr hier ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, tragt zwei Schichten auf, sprich ähm, überlegt euch ein Muster, hier so wie ich das gemacht, habt, gemacht habe. Dann ähm, habe ich erst oben gemacht, also hier oben auf dem Panzer selber und bin dann an die Seiten gegangen und halt hier hinten, hier hinten ist jetzt nicht so viel zu sehen ähm, und dann bin ich tatsächlich an die Seiten rangegangen, also das äh, hier hinten zum Beispiel ist das immer ganz nett, wenn da was ist und vorne, das, wie, wie das jetzt ja auch ausschaut, das, das ergibt einen ganz coolen Effekt. Gibt äh, natürlich auch äh, bei jedem Panzer so ein bisschen unterschiedliches Sch Schema, dann sehen die auch nicht alle gleich aus, macht auf jeden Fall Laune. So, wenn ihr das gemacht habt, ihr müsst da zwei Schichten auftragen, also tragt wirklich zwei Schichten auf ähm, und macht das dünn genug. Nichts ist schlimmer als wenn das äh, zu dick aufgetragen wird, die Farbe ist relativ dick, sehr äh, große Pigmentdichte, aber ähm, nach zwei Schichten sieht es schon echt klasse aus. Danach ähm, könnt ihr dann übergehen und zwar macht ihr die, äh, die, die Kettenglieder. Die Kettenglieder hier seht ihr das da und dort und dort und dort. Ähm, auf den Kettengliedern habe ich so eine Metallic Farbe hier von Army Painter ähm, Mail, Lip Metal, heißt das Ganze, seht ihr steht da ja auch, ne? also da so. Ähm, das Ganze sieht ganz knorkig aus eigentlich, das ist, es wird ein bisschen dunkler, definitiv, wenn ihr die anderen Schritte macht, die ich euch jetzt gleich erkläre. Und dann habt ihr schon mal die Hälfte der, der Miete eigentlich gemacht. Ähm, bei den Waffendetails und auch hier zum Beispiel beim Auspuff hinten, da habt ihr natürlich die Möglichkeit ebenfalls zu variieren. Wenn ihr das Ganze variiert, ähm, sieht es halt auch nochmal ein bisschen unterschiedlicher aus. Ähm, der Grad der Details, da muss man sich selber vorher ein bisschen Gedanken machen, was man jetzt tatsächlich davon Silber anmalen möchte. Waffen solltet ihr nach Möglichkeit auch immer im, im dunklen Ton anmalen. Sprich, da gibt es denn hier so eine Art äh, Gunmetal heißt das Ganze. Das ähm, sieht ein bisschen anders aus. Ähm, aber auch nur leicht. Also da muss man dann wirklich schon das Modell in die Hand nehmen und genau hinschauen. Ihr könnt, falls ihr euch nur eine Farbe besorgen wollt, könnt ihr natürlich auch kleine Details hier mit diesem Plate Metal Metal, Metal Dings Zeug da machen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr ähm, schon mal recht viel geschafft. Je nach äh, sponsor Weapons äh, sieht das dann ein bisschen unterschiedlich aus. Hier haben wir jetzt. Ähm, zwar unterschiedliche Waffen. Ich bevorzuge eigentlich Plasmawerfer, deswegen, ähm, weil die halt nochmal diesen coolen blauen Leuchteffekt äh, geben, ähm, hier zu sehen. Man kann ihn natürlich, man kann ihn natürlich auch ein bisschen ähm, bewegen. Das ist ganz cool. Ähm, solltet ihr Turnierspieler sein, bietet es sich an, die ganzen Dinger zu magnetisieren. Wenn ihr allerdings in eurer lokalen Gruppe ganz gemütlich spielt, könnt ihr das auch so bauen und dann proxen also das glaube ich sollte nicht das Problem sein so wir haben quasi äh, die Kettenglieder gemacht das ist äh, der Tarnanstrich ist dann auch drauf dann ähm, habe ich das ganze einmal mit dem guten alten Nullenöl gewascht also das äh, Waschen habe ich übers gesamte Fahrzeug gemacht das Fahrzeug ist von der Größe her gerade noch so, dass es ordentlich aussieht, wenn ihr das ähm, mit Washes macht. Normalerweise solltet ihr Fahrzeuge mit einem zweiten Anstrich vielleicht eher versehen, damit das ähm, ja, das sieht bei größeren Fahrzeugen einfach besser aus, weil sonst kriegt ihr so einen Kaffee-Verwisch-Effekt. Ähm, das sieht dann nicht schön aus, aber bei der Größe geht es noch und gerade wenn ihr später Details auftragt, Sieht es, ähm, fällt es gar nicht mehr so auf und es wirkt alles ein bisschen dunkler. Ich meine, imperiale Panzer, ja, die müssen im Dreck wühlen. Stellt euch mal einen sauberen imperialen Panzer vor. Wo, wo kommen wir denn da hin? Nach Armageddon. Höchstwahrscheinlich. Strafkompanie 23 Alpha mit dem Formular 39 B. So, wenn ihr das dann gemacht habt, wartet wirklich lange, sehr lange, bis das getrocknet ist. Das ist, das ist, das ist sehr wichtig. Denn ähm, wenn ihr dann anschließend tatsächlich hier mit dem Under-Hive-Ash das Ganze ein bisschen dry gerade so diese Kanten, dann ähm, sollte das trocken sein, sonst verwischt ihr das und dann macht ihr euren Pinsel auch so ein bisschen ähm, kaputt. Ähm, drybrushen, ganz wichtig, ähm, wirklich nur denselben Pinsel immer benutzen für, für eine Farbe, es sei denn, ihr macht das wirklich komplett sauber, den Pinsel lasst das Ewigkeiten trocknen weil sagt der Name ja schon, Drybrush ist halt ein trockener Abbürstpinsel. So. Dann habt ihr das Ganze ähm, mit so feinen Konturen versehen. Das ähm, sieht man, ja hier oben sieht man das jetzt sehr gut. Das ähm, sollte immer noch dezent wirken. Also tupft das vorher so lange ab, bis ihr da nichts mehr drauf habt auf eurem ähm, Pinsel. Und das wirklich nur relativ wenig. Wenig ähm, abgeht davon und macht lieber so eine Seite mit 3, äh, 4, 5 ähm, Drybrush-Abtupf-Arbeiten, dass ihr quasi dann ähm, auch wirklich vernünftige Akzente dahin bekommt. Ähm, ideal bietet sich bei Panzern jetzt nicht so ein super Benutzter an. Ich ähm, halte das jetzt auch nochmal in die Kamera. Ja, da sieht man, das ist von Army Painter. Ähm, wenn der Pinsel neu ist, ist der noch nicht so zerfranst und ähm, gerade. Und dann könnt ihr natürlich so hier nicht einfach so stumpf da, da drüber gehen, links, rechts, oben, unten, sondern ihr könnt gezielt quasi wirklich auch die Konturen nachzeichnen. So, wenn ihr das dann gemacht habt, das solltet ihr natürlich auch ein bisschen ähm, abwarten, bis sich das da festgesetzt hat und auch äh, schick ist. Dann sieht der Panzer schon mal erst einmal äh, ziemlich vernünftig aus. War, anschließend solltet ihr tatsächlich die Deacals auftragen. Hier Nomine Imperator steht hier zum Beispiel. Kardia, man sieht, dass ist sie es das ein bisschen mit Dreck verschmiert. Und hier kann man das dann auch noch ein bisschen sehen, hier vorne. Ähm, welche Deacals ihr jetzt genau nehmt, das ist natürlich euch überlassen. Macht es so, dass es schick aussieht, hier so mit zwei Totenköpfen zum Beispiel. Und es ist ja auch immer die Frage... Ähm, habt ihr jetzt so eine Fahne dran, dann kann man zum Beispiel hier so Kompanie-Nummern mit daran machen, ähm, noch einen Schriftzug dazu, 812. Panzer oder von der 812. Kompanie so ein paar Abschussabzeichen. Das sieht auch immer ganz nett aus. Ähm, ja, es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, zum Beispiel das Rohr hier vorne jetzt ein bisschen schwarz zu machen, das nach hinten laufen zu lassen und ähm, damit das ein bisschen gebrauchter aussieht. Das ist bei mir relativ, ja, die sind noch nicht so häufig gebraucht worden, deswegen ist das noch nicht so schwarz. So, ähm, genau. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann ähm, seid ihr schon mal mit einem ziemlich großen ähm, Gros durch vom Panzer. Also ihr habt schon 95% der Miete geschafft. Für die Plasmawaffen empfehle ich euch ähm, das Ceramide White wenn ihr das auftragt auf die ähm, Plasma-Gondel dort, äh, sag ich mal, ja, jetzt hat die Kameras auch fokussiert hier und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, nehmt ein bisschen Gilliman Blue, Glaze heißt das Zeug, ähm, pinselt das da drüber, dann kriegt ihr da so einen richtig coolen Plasma-Effekt mit hin. Ähm, ja, bietet sich auch vielleicht an, da nochmal trocken zu bürsten drüber mit einem Weiß. Ähm, da habe ich hier zum Beispiel, wo ist das? The Dry Beard Gray heißt das hier. Das würde halt funktionieren. Das muss man nicht machen. Sieht aber auch äh, ganz schick aus. Das habe ich bei meinem Repulsor gemacht von den Space Marines. Ähm, anschließend könnt ihr, falls ihr auf Rost steht, hier nochmal so ein Typhus Corrosion. Das ist eine coole Farbe. Man sieht jetzt hier, wenn ich das richtig hinhalte, es ist da unten so ein bisschen, das hat sich abgesetzt. Ja? Dann müsst ihr mal ein bisschen schütteln und schon ist es weg. Da kann man richtig geile Effekte mitmachen. Aber meine sind noch nicht so verrostet. Für Geländestücke ist es natürlich noch viel geiler. Kann man mal so ein paar alte Dinger machen, falls man ein paar Teile über hat von dem Lehman Rust zum Beispiel. Da bleibt immer irgendwas über, so Bits kann man dafür mit benutzen. dann ähm, Sehr, sehr geil. Ähm, der letzte finale Schritt, der gibt eurem Panzer so richtig den letzten ähm, Schliff noch. Das ist dieses Sterling Battlemire. Ursprünglich ist das eigentlich für Texturen, ähm, für Bases gedacht. Da pinselt ihr das auf ähm, ein Base drauf und habt dann quasi... Auch hier ganz viel, das sieht so ein bisschen körnig aus, da kann man jetzt gar nicht so richtig sehen, vielleicht wenn ich das hier so ein bisschen hinhalte. Ja doch, man sieht das am Deckel da so ein bisschen, ja. Das ist so ein bisschen grobes Zeug. Ähm, packt das auf eure Malunterlage, falls ihr dann Teller habt oder sonstige Sachen, was ähm, sich dann auch anbietet. ist Ich habe hier direkt ähm, auf der linken Seite so eine Bastelschublade. Ähm, nehmt so ein Ding. Schneidet das ja einfach irgendwie auseinander und dann ähm, schaut, dass die Poren relativ äh, porig sind. Und er tupft damit auf dem Dings drauf rum, auf dem Teller. Und nehmt das dann, tupft das dann direkt hier so an der Kante überall ab. Es bleibt ein bisschen mehr Schmatter dran hängen, als wenn ihr jetzt zum Beispiel nur ein, als wenn ihr so, so, so ein ganz normales Braun nehmen würdet, ja. Ähm... Das sieht einfach schöner aus, deswegen wirklich tatsächlich diese Funktionsfarbe hier, ähm, diese Texturfarbe. Äh, ihr könnt das auch ein bisschen steuern, wenn ihr das mit einem, äh, ja, mit einem größeren Pinsel rausholt ähm, aus der Tube hier, dann kriegt ihr mehr so mehr von dem Zeug, also ihr nehmt ihr ja einen großen Pinsel da, kriegt ihr mehr von diesen äh, Kügelchen damit rein und ähm, das tragt ihr dann wirklich tatsächlich komplett auf den Panzer, dort, wo ihr es hinhaben möchtet, hin. Hier vorne zum Beispiel bietet sich an, dass das halt, wie, wie das natürlich dann aussieht, ne? dass der Dreck da quasi rüber spritzt und dass die eben halt dort auch ein bisschen hinten Dreck haben, natürlich die Panzer, vielleicht hier hinten ein bisschen was. Ähm, ja, so könnt ihr auch hier vorne, so bei der Laserkanone kann man das auch ganz gut sehen, ähm, da habe ich das auch ein bisschen ähm, mehr drauf gemacht, davon und dann kriegt das halt einfach so diesen letzten Schliff her. Ja, das sieht aus, als wenn der tatsächlich aus dem äh, Gefecht stammt. Hier sieht man das. Da. Ich versuche da mal mit dem Pinsel auch hinzugehen. Da an der Stelle sieht man zum Beispiel so wirklich so ein paar Kügelchen, die da hängen geblieben sind. Ähm, hier sieht man auch ein bisschen mehr Dreck. Es wirkt natürlicher. Und so könnt ihr tatsächlich euren Lehman Russ oder eure Lehman Russ Company recht schick machen mit Echt wenig Aufwand und auch mit relativ moderaten Anzahl an Farben. Ich schiebe das hier nochmal hin. Ich habe hier nochmal ähm, für das Gesicht von den, von den äh, vom tank dort, da ist Bob, habe ich da nochmal so eine Gesichtsfarbe. Man muss ein bisschen rumprobieren. Ähm, traut euch da ruhig was zu machen. Also ihr könnt das auch nicht wirklich verhunzen, das Modell. Ähm, in der Not gebt ihr dem nochmal einen neuen Anstrich. Oder ihr könnt es ja auch teilweise... Tatsächlich hier das abnehmen und dann solltet ihr auch tun, also quasi das separat bemalen, dann habt ihr hier genügend Experimentierfläche auch. Ja. Und es sieht halt schick aus, wenn ihr die Schritte so nacheinander macht. Man kann das natürlich auch ein bisschen mixen und andere Farben benutzen, aber nichtsdestotrotz, die, die Abläufe sind ja halt immer, immer das gleiche. wenn euch das Video gefallen hat, wenn dir das Video gefallen hat, lass einfach mal so ein, so, so ein Like da, würde mich sehr freuen. Falls du auch ein paar coole Panzer hast, ähm, ja, lass es mich wissen in den Kommentaren. Ich äh, poste euch auch noch einen Reddit-Link rein, dort poste ich hin und wieder mal ein paar Bilder von der Challenge, ähm, die ich gerade so aktuell bemalt habe. Ich bin da immer ein bisschen weiter, als tatsächlich der Videostand ist. Ähm, coole Sache. Im nächsten Video werde ich euch ein bisschen was zu den äh, Lehman Russ Panzern erzählen, wie man mit denen quasi in die Schlacht ziehen kann, denn das ist das universelle Arbeitspferd oder Arbeitstier der imperialen Armee und lohnt sich auf jeden Fall alle mal so zwei bis vier Stück davon zu haben im, in moderaten Matches. Vielen Dank fürs äh, Anschauen des Videos, knorkige Geschichte und ja, Commander Vesarius meldet sich ab.